Der erste Mod, der ein Update erfahren hat, ist der Click to Switch Mod und zwar kommt der vom Cosplay Development Team. Und zwar ist dieser Click to Switch auch von demselben Team erstellt worden, also rundherum um das Cosplay Feature, was wahrscheinlich demnächst auch in den Mod Hub kommt. Der Click to Switch Mod hat jetzt Version 1.0.1 und ist für PC und Mac verfügbar. Und zwar ermöglicht dieser Mod, dass man in ein Fahrzeug wechseln kann, das in Sichtweite ist. Und zwar nichts anderes als mit einem Mausklick. Das heißt, ich klicke die rechte Maustaste, dann erscheint der Cursor. Ich klicke auf den, das Fahrzeug, das in Blickweite ist und schon habe ich dahin gewechselt. Also man muss jetzt nicht immer die Tab-Taste drücken, bis man das richtige Fahrzeug zur Verfügung hat. Sondern es reicht, wenn man einfach die rechte Maustaste klickt, damit der Cursor aktiv wird. Das sich im Sichtfeld befindende Fahrzeug anklicken und schon hat man das Fahrzeug gewechselt. Der Mod von Ola Haldor ist der nächste Mod, der ein Update bekommen hat. Und zwar jetzt auf die Version 1.0.0.1 auch für PC und Mac ähm, verfügbar genannt ist der mod die Yara big bags und zwar ist das eine norwegische marke für dünger und kalk so da haben wir hier diese drei das schauen wir hier genauer an das ist die Jara mila bitte entschuldigt ich bin der norwegischen sprache nicht mächtig und dann haben wir den hier und dann äh, den kalk big bag im shop Schauen Sie sich diese Big Packs folgendermaßen an. Da haben wir den Mila, den Full Kiozl und den Liva Mila, 1000 Liter, 1820 Euro. Der Full Kiozl auch 1000 Liter, auch mit 1820 Euro. Und den 2000 Liter Big Pack äh, Liva genannt mit Kalk für 350 Euro. Auch von Ola Haldor und NMC T-Bone ist der folgende Mod, der auch ein Update bekommen hat. Das ist der Orkel TX-30. da zwar ist er jetzt in der Version 1.0.0.3. Und so wie es scheint, wurde jetzt dieser Anhänger auch für AI nützlich gemacht. Also das heißt anscheinend hat dieser Anhänger mit AI nicht funktioniert. Das ist dieser hier. Der kann mit einer Kapazität von 8500 8500 für Steine 18.000 Liter Stammholz, Silage und dann wieder zurück zu Kapazität 8500 gekauft werden. Dann kann eine Toolbox hinzugefügt werden. Das ist diese hier. Dann das Aussehen Youngtimer oder modern. Und kann natürlich dann auch mit Nummernschild ausgestattet werden. Ich weiß nicht, warum ich so viele Strohballen hier da in der Halle stehen habe, wo die Geräte vorgestellt werden. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Falls ihr eine Lösung habt, wie ich diese Strohballen aus dem Verkaufsschauraum verschwinden lassen kann, dann lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Herzlichen Dank schon mal dafür. Der erste neue Mod in diesem Jahr kommt von Casa Farms und ist übersetzt der Abfluss der Regierung in der Version 1.0. Downloadgröße 0,62 MB und für alle Plattformen. In der mod heißt es, platzieren Sie es auf Ihrer Farm und haben Sie einen Ort, an dem Sie Ihre unerwünschten Flüssigkeiten in diesem staatlichen Abfluss entsorgen können. Mit einem kleinen Umweltbeitrag natürlich. Wasser ist kostenlos. Sie können Ihren Wassertank jetzt entleeren, wenn Sie ihn auch zum Transportieren von Milch verwenden. Sie müssen nicht mehr zwei Flüssigtanker in Ihrem Betrieb haben. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Flüssigkeitsanhänger für einen anderen Job freizugeben. Sie können auch den staatlichen Abfluss verwenden, um Ihre übrig gebliebene Sauermilch oder andere Flüssigkeiten zu entsorgen. Sie haben keine Zeit, um Ihre Gülle zum Verkaufspunkt oder zu BGA zu transportieren. Wir haben sie abgedeckt. Sie sollten jedoch bedenken, dass es bei einigen Flüssigkeiten illegal ist sie in ihrem Dorf zu entsorgen. Wenn sie dies tun, müssen sie mit Sicherheit ein Bußgeld wegen illegaler Entsorgung zahlen. So, der staatliche Abfluss unterstützt folgende Flüssigkeiten, das ist Wasser, Milch, Gülle, Gärreste, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Der Preis beträgt nur 100 Dollar oder 100 Euro, da es von ihrer lokalen Regierung subventioniert wird. Didi Mod Passion bringt uns einen Saatgut, Mineraldünger, Flüssigdünger und ein Pflanzenschutzmitteltank. Das sind diese vier Tanks hier. Die können befüllt werden, entleert werden und es kann auch direkt das entsprechende Material, Rohstoff direkt ähm, gekauft werden. Alle vier Tanks fassen 10.000 Liter kommen zu einem Preis zwischen 7.500 und 8.500 Euro zu stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass wenn man den Tank direkt befüllt, dass der Inhalt eigentlich teurer kommt, als wenn man Big Bags kauft. Daher hier auch der Hinweis, das Befüllen an diesem Tank ist teurer, als das Saatgut in einem Big Bag zu kaufen. Das Geld für alle vier dieser äh, Tanks, ja. Downloadgröße 2,31 Megabyte und für alle Plattformen. Dieses Hochleistungsscheinwerferpaket wird uns präsentiert von Vanquish081. Downloadgröße 1,13 Megabyte, Version 1.0 für alle Plattformen und beinhaltet zwei große Beleuchtungsmasten, also Scheinwerferpack, also Flutlicht der Linke ist das automatisch gesteuerte Paket ähm, und der rechte ist der manuell geschaltete Scheinwerfer. Also wenn wir hier hingehen, sehen wir, das wird hier automatisch dann zu einer gewissen Uhrzeit eingeschaltet. Und dieser hier ist manuell, den kann ich jederzeit ein- und ausschalten, wie ich will. Ja. Zu finden sind diese beiden Scheinwerfer unter Dekoration lampen und dann sehen wir hier schon den 360 gut automatisch und der 360 groß manuell das silo multi frucht wird präsentiert von omatana downloadgröße 4,28 megabyte in der version 1.0 und für alle plattformen und zwar ist dies das altbeliebte Wooden silo das ist dieses Holz hier. Kostenpunkt 30.000 Euro und in der Version von Omatana mit 5 Millionen Liter Fassungsvermögen von allem, was man am Ufer lagern kann, will. Außer Flüssigkeiten natürlich. Zu finden sind diese Silos hier unter Silos und zwar sind das diese hier. Hier nicht erschrecken, ich habe hier eine andere Version drin. Das sind die 10, 10 Millionen Liter, aber das sind diese drei Versionen, die hier präsentiert werden von Omatana. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch von Omatana kommt der nächste Mod, und zwar das Hobo Farmhouse Pack. Downloadgröße 4,79 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das Hobo Schlafpack ist eine Option für den armen Bauern, das heißt er hat schon alles Geld ausgegeben für Felder, für Equipment, für, Maschine, für Maschinerie und so weiter und bleibt wirklich kaum etwas übrig um einen Schlafplatz zu bauen und daher hat Oma Tana uns folgendes zur Verfügung gestellt und zwar zum einen eine Schlaffußmatte für 5 Euro, eine Schlafbank für 50 Euro, ein Zelt für 50 Euro oder ein Tiny House, ein, kleines, ein kleiner Holzschuppen für 1000 Euro. Ich kann das hier nicht platzieren, weil ich auf der Big River 16-fach Karte, auf der wir uns hier befinden, schon ein Farmhaus habe. Deswegen kann ich das hier nicht platzieren, aber wir schauen uns das trotzdem ein bisschen mal in der Nähe an. So, das ist mal dieses Tiny House. Dann haben wir hier das Zelt. Die Schlafbank. Und die Fußmatte. Gute Nacht. AKI Mat 26 und TCL präsentieren den nächsten Mod, und zwar die Metallfachmistgabel. fachmistgabel downloadgröße 4,46 megabyte version 1.0 und für pc und mac diese gabeln dienen zum beladen von stroh und dung natürlich wahrscheinlich auch von heu ist unter den frontlader ähm, equipment zu finden und zwar gibt es hier die version von 500 liter 650 liter und 800 liter Preisspanne zwischen 850 Euro und 1500 Euro. Der nächste Mod wird uns zur Verfügung gestellt von Ershaba VSR Modding Sur Und zwar sind das Flüssigkeitsfässer. Ich, ich habe mal hier stellvertretend die Dieselfässer und die Siliermittelfässer hingestellt. Gibt es aber auch in der Version für Wasser, Flüssigdünger, Pflanzenschutz und so weiter. Das sind diese fünf verschiedenen Fässer, die man natürlich auch auf einen Ballenwagen packen kann, festsuchen kann und dann damit zum Feld zu fahren, um das entsprechende Equipment zu befüllen. Der Mod hat eine Downloadgröße von 6,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Die Spanngutunterstützung für alle Front-Rad-Teleskop- und Kontaktladegeräte ist ein Mod, der von Dorschmied zur Verfügung gestellt wird. Downloadgröße sind 12,93 MB Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Und zwar sehen wir jetzt, dass ich hier auf einem Flachbett Trailer ähm, ein Frontladetool festgezurrt habe. Und zwar diesmal geht wirklich auch der Spanngut oben drüber, nicht einfach unten durch. Kann Sie sehr schön sehen hier es wird so wie es sein sollte eigentlich optisch real korrekt dargestellt ja das wird jetzt also so festgezogen falls ihr sowas nutzen wollt dann bitte darauf achten dass das nicht einfach so hinzugefügt wird ihr müsst auch das entsprechende werkzeug kaufen das heißt also wenn wir im normalen Shop äh, dieses diesen zum Beispiel diese Universalschaufel von Albot haben, das ist dann wird die nicht korrekt festgezurrt, sollten wir müssten dann diese hier kaufen äh, 1.600 Euro. Das ist der Mod die Spanngut Unterstützung Mod und zwar findet wir dieses angewendet für alle Werkzeuge die momentan im game standardmäßig dabei sind ob das auch für gemoddete geräte gilt das sei noch auszuprobieren das kann ich leider noch nicht sagen so viel zeit hatte ich nicht nach dem erscheinen der mods heute beim mod hub dasselbe gilt auch für den nächsten mod und zwar den field creator dieser mod wird zur verfügung gestellt von tf 2020 mods Downloadgröße 0,27 Megabyte in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Paket enthält Grubber, Scheibenecken, Kreiselecken und Tiefenlockerer zur Erstellung neuer Felder. Was also bisher nur mit dem Flug möglich war, kann jetzt mit eigentlich jedem Feldbearbeitungswerkzeug äh, gemacht werden, das den Boden lockert oder umgräbt und so weiter. Was ich hier gefunden habe, dass es jeweils zwei Versionen gibt. Ich gehe mal davon aus, dass eine der Versionen eine zuschaltbare Option hat und dass die andere Version, die Field Creator Version, einfach da ist, um das Feld zu erzeugen oder zu erstellen und dann wieder verkauft wird. Es wird auch ganz klar gesagt, es wird empfohlen, diese Maschine nur zu mieten weil ähm, es definitiv einfach so ist, dass das, dass das Feld ja nur einmal erstellt wird. Es könnte seine Tücken haben, wenn man dies mit dem integrierten Helfer nutzt. Das heißt, es könnte funktionieren, es muss aber nicht. Und so steht es auch in der Mod-Beschreibung. Bitte beachten, dass die Field Creator Version zwar den Helfer unterstützt, jedoch nur zum Parallelarbeiten gedacht ist. Dies funktioniert nur, wenn die Maschine zu einem kleinen Teil links oder rechts auf ein bestehendes Feld überlangt. Das hat aber auch seine Tücken. Einmal in Fahrt kennt er im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen und fährt immer geradeaus und zieht Schneisen in die Landschaft. Deshalb solltest du ihn niemals alleine fahren lassen und am gewünschten Wendepunkt deaktivieren und manuell wenden. So viel der Hinweis zu diesem Paket. Also ich schaue mir, wir schauen uns das noch mal hier an. Das heißt, wir haben jetzt hier alle Maschinen, die in das Paket integriert sind und mit denen auch jetzt Felder erstellt werden können. Wer es bisher vermisst hat, dass Hühner einfach so gekauft werden und jedes Mal diese Transportgebühr hinzukommt, der hat jetzt den korrekten Mod im Mod Hub zur Verfügung und zwar der Hühnertransport Anhänger von Fernie 133 Downloadgröße 6,26 MB Version 1.0 für alle Plattformen und zwar beinhaltet das Paket zwei Anhänger und zwar den Big Chicken Master Western WCF für 16000 Dieser soll 30 Hühner transportieren können oder natürlich die zwei Pferde oder dann die große Version von Wilson, und zwar den Silver Chicken Star, 80.000, und da passen 180 rein. Kommen wir zurück zum Modder der uns hier den Metallfach U484 vorstellt. Und zwar handelt es sich hier dabei um einen Tiefenlockerer. Der Mod hat eine Größe von 9,8 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. So sieht der im Detail aus. Gewicht 2,8 Tonnen, braucht 180 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 kmh. Sehr schön, detailliert ausgearbeitet. Es gibt hier keine Optionen, außer also Farboptionen gibt es hier nicht. Aber wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Sieht also hervorragend aus. Kommen wir nun zu zwei, ich denke mal, russischen Mods und zwar rund um das FSSA Modding Team. Zum einen haben wir den 2PTS 6A Anhänger. Und zwar ist das dieser hier. Ich möchte mich nochmal entschuldigen wegen der ganzen Ballen, die hier rumliegen. Wie schon mal gesagt, ich weiß nicht, was ich machen kann, dass die verschwinden. Bitte solltet ihr das wissen, bitte gebt mir doch einen Hinweis als Kommentar. Also diese 2PTS 6A hat standardmäßig ein Ladevolumen von 6,2 Kubikmeter, kann erweitert werden auf 11100 Liter oder auf 11,1 Kubikmeter. Zusätzlich kann nochmal aufgerüstet werden auf 18,5 Kubikmeter, 19,1 Kubikmeter. Er kann auch als Ballenwagen genutzt werden und so weiter. Diese sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Reifenhersteller will ich mich gar nicht erst versuchen, das auszusprechen. Reifenvarianten gibt es hier verschiedene beschriftung und so weiter da könnt ihr selber durchspielen hier haben wir auch ähm, die farbe die geändert werden kann sie wird hier alles in einem ziemlich weiten spektrum gehalten also ziemlich ähm, ein bisschen vintage angehaucht so das ist mal der 2 pts 6a dann haben wir ein Anhängerpack. Das ist der PTS 4.5 Burlack Pack, wie schon erwähnt vom selben Modding-Team. Und zwar gibt es hier zwei Versionen, einmal mit einem Drehschebel vorne und einmal als ähm, direkter Anhänger. Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hier auch, das heißt Kapazität kann von 5150 Liter erhöht werden auf 10.030, 14.087, kann auch als Ballenwagen genutzt werden. Reifenhersteller mache ich das wie vorhin, ich werde mich da nicht ähm, auf die erste raus lassen und das falsch vorlesen, ähm, auch hier gibt es ähm, die Möglichkeiten von der Farbänderung. hier ein wenig mehr eingeschränkt, aber scheinen doch trotzdem sehr erschwingliche anhänger zu sein also wenn ich mir die äh, konfiguration um 14.780 liter anschaue kostet der anhänger so 4.480 euro nur also eine sehr günstige version von anhängern äh, wenn man sagen wir mal auf der no man's land äh, bei null no anfängt, anfängt sind das wahrscheinlich diese anhänger die, die kommen da sehr gelegen kommen ja der Preis halt sehr tief ist. Ne? Die Downloadgrößen der Mods, da rote Anhänger hier, der hat eine Downloadgröße von etwas mehr von 16 MBs. Der blaue Anhänger kommt mit einer Downloadgröße von knappen 25 MBs. Beide Versionen oder beide Anhänger sind nur für PC und Mac gedacht. Aran Modding bietet uns die Arco 1000er Serie. Downloadgröße 16,05 MB Version 1.0 und für alle Plattformen gedacht. Und zwar beinhaltet diese Serie den Feld Vario 1000er Serie und die Challenger 1000er Serie. Die Leistungskapazitäten in diesem Falle hier sind dieselben wie beim Standard ähm, Fendt 1000er. Bei den Reifenvarianten hier gibt es jetzt auch hier die Option, dass man Pflegebereifungen aufziehen kann entweder eine Zwillingspflegebereifung vorne und hinten, dann die Option die Zwillingsbereifung nur hinten und die Pflegebereifung auf allen vier der in der einfachen Ausführung. Design gibt es, wie gesagt, den Arco Fendt Vario Series, die Arco Challenger Series und Arco Jens Forst Maschinen Series. Dann kann die Option gewählt werden, ob der mit einem Kotflügel kommt, ohne Frontcotflügel mit Frontkotflügel, mit Forstkäfig, ohne Frontcotflügel mit Forstkäfig und zurück mit Frontkultflügel. So, das sind die Versionen. Dann haben wir die Motorenauswahl, wie schon erwähnt, mit denselben Abstufungen wie der Standard 1050er. GPS hier kann eingestellt werden. Hier gibt es mehrere Farben zum Auswählen. Natürlich kann auch das Nummernschild nicht fehlen. Zu guter Letzt kommen wir heute zum letzten Mod, der in diesem Patch von Giants freigegeben worden ist. Und zwar ist das das Star Max Pack von Adams Kong. Downloadgröße 39,33 Megabyte. Version 1.0 und für alle Plattformen gedacht. Wer Stara als für Traktoren vermisst hat, dem ist jetzt Abhilfe geboten. Es kommt kommen zwei Trecker. Dank diesem Mod hinzu einmal den den ähm, Stara Max 180 und der 105er. Der Stara Max 105 ist ein Kleintraktor, wie der Name sagt, 105 PS, hat eine manuelle und Lastschaltschufen geschaltete Schaltung, Tank, Füllmenge 120 Liter, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und bei einem Gewicht von 4,4 Tonnen. Der Stara Max 150, hier genannt 100, äh, 150, auf dem Traktor steht äh, Stara Max 180. Ich gehe mal davon aus, dass das also der Stara Max 180 sein sollte, wenn er auch 180 PH bietet dieselbe schaltung wie der kleine bruder also manuell und last geschaltet eine tankfüllmenge von 280 liter mit einer maximalgeschwindigkeit von 40 km h und einem gewicht von 7,4 tonnen bei beiden versionen gibt es die version von trellerborgen michelin continental mitas bkt redestein und nokien tires so, das war's. Endlich haben wir wieder Bewegung im Mod Hub gesehen von Giants. Es freut uns alle sehr, dass Giants aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und sehr schnell schon, schon am ersten Tag, ein Paket von neuen Mods veröffentlicht hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ich gehe davon aus, dass jetzt wahrscheinlich fast täglich neue Mods veröffentlicht werden. Möchtet ihr diese Modvorstellung nicht verpassen, dann lasst auf jeden Fall das Abo da mit der eingeschalteten Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr was dabei gelernt habt, bitte ein Like da lassen. Und nochmal die Bitte, solltet ihr wissen, wie ich die Strohwallen aus dem Shop entfernen kann, dann lasst es mich wissen als Kommentar weiter unten. Dann möchte ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen, mit großer Wahrscheinlichkeit morgen, wieder bei einer neuen Modvorstellung. Tschüss, danke und hasta luego.